So, viele von euch haben sich ja schon mal gewünscht, dass ich euch meine heilige Halle zeige. Mit allem, was dazugehört, alles, was da drin ist am Werkzeug und so weiter, wo wir so quasi uns aufhalten, wo wir die Videos produzieren, wo wir die Fahrwerke machen und so weiter. Dann haben wir gesagt, okay, ist jetzt zwar nicht perfekt im Moment, sieht ein bisschen aus, ein bisschen ein Chaos, weil viele Projekte am Ongoing und Offgoing sind, aber wir haben gesagt, scheiß drauf, nehmt euch mit, kommt mit rein, ich zeig's euch. Ja, mein Sprinter muss momentan leider hier vor der Tür parken, weil drinnen kein Platz im Moment ist. Es ist zu viel Zeug, das rumliegt. Normalerweise habe ich den immer big o bello gewaschen, quasi vorbereitet, in der Halle drin stehen. Jetzt steht er halt hier leider draußen im Moment für ein paar Tage. Dauert hoffentlich nicht mehr so lange, dass ich wieder reinfahren kann. Das ist jetzt hier die Halle von außen, die ist Bauer 1998. Das ist hier mein Chefparkplatz mit meinem 320 Diesel. Normalerweise steht hier auch mein Wohnmobil mit Hänger. Das ist im Moment allerdings bei einer anderen Werkstatt, weil wir da einen Hänger was reparieren lassen müssen. Ich habe da leider im Moment keine Zeit mehr dafür. Und das ist unser Seiteneingang. Den Haupteingang vorne habe ich meistens zu. Es muss auch keiner uns besuchen. Wir erwarten in der Regel keine Gäste, die jetzt unangemeldet sind. Das ist unser Eingang. Da stapeln sich manchmal die Pakete, manchmal auch nicht. Ich mache schon zu, Bitte schön, Christoph. Ja. Manchmal stapeln sich hier die Pakete, manchmal auch nicht. In dem Moment geht's. Hier haben wir eine schöne Wand, die habe ich mit meiner Tochter, mit meinem Sohn und meiner Frau gemalt. mit Also so malen nach Zahlen quasi. Hier haben wir gleich unser Büro. Hier sitzt der liebe Christoph, der gerade hinter der Kamera ist. Ich mache mal ein Licht. Der normalerweise hinter der Kamera ist und die Tanja. Die Tanja ist auf Teilzeit da, die ist im Moment nicht da. Das ist ein Christoph sein Arbeitsplatz, das ist der Tanja Arbeitsplatz, das ist unser Büro, da wo wir halt immer zusammensitzen. Ich sitze hier da an dem kleinen Stühlchen und, und tue quasi immer so ein bisschen Fragen. Und was gibt es Neues, was müssen wir machen und so. Naja, mit Spaß beiseite. Dann haben wir hier unsere Wand, ganz wichtig. Terminplanung ist bei mir eine große Sache. Events, Terminplanung und so weiter, das ist halt wo halt viele Leute damit zu tun haben, viele von euch. Ähm, Tanja Bescheid weiß, Christoph Bescheid weiß, wir immer am jonglieren sind mit Termine und alles halt hinkriegen mit Flüge im Winter und so weiter. Da tun wir halt immer alles mit so einer Magnetfarbe, ist richtig cool, äh, quasi schwarze Farbe, die magnetisch ist. Und so also kannst du halt alles einfach hinheften. Und das macht halt richtig Laune, wenn man sich so einfach mal austauschen kann, mal so ein bisschen so, ähm, ja, wie sagt man, äh, Brainstorming? Ja, Brainstorming machen kann, einfach alles an die Wand klatschen kann und so weiter. Und ja, wie ihr seht, ich habe überall LED, nicht nur hier, sondern auch äh, in der Firma verteilt. Also ich kann überall, habe LED-Lampen, die leuchten eigentlich permanent, weil ich da drauf stehe, wenn immer so ein leichtes, gedimmtes Licht ist. Hier habe ich einen richtig geilen Schreibtisch selbst gebaut, weil ich habe keinen 4 Meter langen Schreibtisch gefunden. Also habe ich ihn einfach selbst gebaut. Und da kann der Christoph von die ja super drauf arbeiten. Der ist richtig massiv, da kannst du drauf umeinander springen. Und ich wollte halt was, was richtig, richtig massiv ist. Und wenn du das nicht selber baust, dann findest du entweder nichts oder es ist absolut unbezahlbar. Ja, und hier haben wir halt, wir haben nicht überall, ähm, wir haben viel Elektrik, weil wir viel Kamera und Video machen. Das heißt, wir brauchen viele Kabel, viele Stecker und so weiter. Das haben wir halt alles in einem Sortimo sauber sortiert, alles beschriftet. Vor allem, wenn mehrere Leute zusammenarbeiten, ist es halt extrem wichtig, dass alles immer beschriftet ist, weil sonst einer legt es da hin, der andere legt es da und, und am Ende des Tages weiß keiner mehr, wo es dann letztendlich liegt. Genauso hier wie Akkuladestationen, wo halt nur für Akkus ist, HDMI-Kabel, Netzwerkkabel, Mikrofonzubehör, bla bla bla, dass das halt immer, immer cool beschriftet ist. Hier mein Bild, des in der Regel. Oh, wir haben da ausgeschickt, Christopher hat das ausgeschickt. Geht immer noch nicht. Also, das eigentlich immer beleuchtet ist, das ist eines meiner besten Bilder, die ich jemals, äh, die jemals, ein Fotograf von mir auf der Rennstrecke gemacht hat. Und ja, äh, das ist so eigentlich Büro, relativ simpel. Hier haben wir noch ein bisschen Kamera Stuff und so, also äh, und Post ein, Post und so weiter. Schauen wir weiter. Das, der Gang ist relativ unspektakulär, das zeige ich euch jetzt nicht wirklich. Da haben wir in der Küche und Toilette und Heizungsraum, das ist auch unspektakulär. Hier wird es dann interessanter, das ist hier meine, meine heilige Halle. Hier gerade ein bisschen gedämpftes Licht. Das ist so der große Bereich, wo ich das Tor aufmachen kann, mein Auto reinfahren kann. Wie auch immer, hier haben wir unsere schwarze Wand mit Bildern dran, wo man halt auch mal Videohintergrund benutzen, da stehen halt teilweise Motorräder, ähm, entweder als Videohintergrund oder mal was zu zeigen oder eben Kundenmotorräder, die abgeholt oder gebracht werden, die stehen da halt auch, weil sie einfach schön aussieht und ähm, so ein bisschen auch als schönen Hintergrund zu haben. Äh, ich habe überall, habe ich bei ein und Ausgängen, habe ich überall äh, Teppich. Einfach aus dem Grund, um mir den Dreck so ein bisschen von den Füßen zu halten, wenn man von draußen reingeht, weil wenn ich was hasse, bis aufs Blut ist es Dreck, Staub und sonstige Kieselsteine von draußen oder Blätter, da kriege ich so einen Hals, es muss immer sauber sein. Ich habe hier leider nur so einen geschliffenen Betonboden hier drin, aber er ist trotzdem sauber. Das heißt, ich kann hier wirklich einfach vom Boden essen, auch wenn es nicht so aussieht theoretisch, aber es ist sauber. Hier habe ich meine große Werkbank, die habe ich mir selbst gebaut. 6 Meter lange Werkbank mit einer 50 mm Multiplex, oder sogar 60 mm Multiplex Platte, Einfach um massive Sachen drauf zu haben. Ich muss mal hin und wieder ein Standrohr von einem Gabelfuß ausdrehen. Da hat man zum Beispiel so ein Werkzeug, habe ich heute erst gemacht. Ich zeige euch da noch ein paar mehr Sachen. Aber das ist halt so ein massives Ding. Der Fernseher sollte eigentlich nicht stehen, der kommt woanders hin, habe ich hier nur Übergangsweise. Dann habe ich hier noch ein Zelt von unserem Rennauflieger, das muss ich noch verräumen, ich weiß nicht wohin. Dann habe ich hier so eine Regalwand als Raumtrenner. Das heißt, hier sind halt Sachen drin, die ich permanent irgendwie brauche, von der Flex bis über Öle und Bremsflüssigkeit und so ein Stuff. Ähm, dann habe ich hier zum Beispiel, ähm, ich habe quasi, das war ein Schwerlastregal, das ich verkleidet habe mit einer Holzwand. Damit ich hier in dem Fahrwerksbereich rüber wollte ich das halt richtig sauber haben, richtig hochwertig haben und einfach auch optisch ansprechen, weil mir muss das einfach Spaß machen. Ich habe diesen Fahrwerksservice ja angeboten, nicht weil ich das unbedingt musste, sondern ich hatte halt richtig Fun dabei. Und wenn ich für was Fun habe, dann will ich natürlich irgendwie ähm, alles hochwertig haben. Und deswegen habe ich das so als Raumteiler gebaut mit Holz und wollte auch nicht so eine typische Motorradhebebühne, sondern haben wir quasi so ein Motorradpodest aus Holz gebaut, mit Beleuchtung und Steckdosen drin. Und das halt auch mit schön mit Teppich oben drauf, dass man halt einfach da, dass man das gefällt und Spaß macht. Weil diese Motorradhebebühnen, die schauen halt einfach irgendwie, naja, es ist blau und rot und was für Farben. Dann habe ich hier ein iPad. Das hängt hier immer, hat einen konstanten Stromanschluss, außer mir klaut jemand das Stromkabel. Da steht übrigens tolle Strafe drauf. Und mit diesem mit diesem iPad tue ich eigentlich nichts anderes als wie ähm, meinen, äh, meinen Computer steuern und hier kann ich quasi Musik machen oder beziehungsweise Musik äh, ein- und ausschalten, indem dass ich hier quasi den Computer steuere, der am Verstärker hängt und wir haben quasi Lautsprecher, die überall sind und überall die gleiche Musik kommt, aber ich will halt quasi von einem Platz aus oder von mehreren Plätzen Musik steuern können. Musik ist für mich sehr wichtig, um einfach äh, gut arbeiten zu können. Und um Spaß bei der Arbeit zu haben, deswegen ist für mich Musik einfach ein großes Thema. Deswegen ist das iPad eigentlich nur da, um Musik zu schalten. Genau. So, dann kommen wir mal hier rein zum. Ähm, hier habe ich noch eine 46 M3 drunter versteckt. Äh, schauen wir mal, der wird vielleicht irgendwann einmal richtig viel Geld wert. Gehe ähm, ich aber jetzt nicht genauer drauf ein. So, hier ist äh, Fahrwerkswerkstattbereich. Hier haben wir. Erstens einmal meine drei schönsten Bilder, die ich so zusammengesucht habe in einem sehr schönen äh, Schwarz-Weiß-Stil mit einem hochwertigen Rahmen und einem hochwertigen Passepartout, drüber ein Licht. Das habe ich alles selber gemacht. Ähm, dann habe ich zwei Werkzeugkästen, einmal von Andriani und dann von Wirt. Da sind halt äh, hauptsächlich Fahrwerks-Spezialwerkzeuge drin, die man halt so braucht, um Dämpfer zu revidieren, abzustimmen, Gabeln zu machen. Ähm, Simmerringe zu pressen, äh, also Simmerringe-Eintreiber ähm, ähm, für, äh, für die Tauchrohre zum Eindrehen, Werkzeug, Schimps ähm, für Gasdruck, für Federpresse und, und und und Hier haben wir ein sehr teures Werkzeug, das ist eine Vakuumpumpe von Andriani, die SP4. Damit kann man beim Federbein Quasi die, das Vakuum ziehen und dann das Federbein richtig befüllen, damit keine Luft drin ist. Ja, dann haben wir hier ähm, Federbeinlängen Messschieber. Damit kann man die Länge von einem Federbein vernünftig messen, sodass man es wirklich gut bestimmen kann. Wuchtbock kennt jetzt jeder. Hier ist mir ganz wichtig, dass ich das Licht schön dimmen kann mit äh, vernünftigen äh, Rollos um auch mal Licht wegzukriegen. Wir haben überall Milchglas an den Folien. Erstens einmal, dass keiner rein sieht, wenn ich hier bis spät nachts arbeite, was hin und wieder vorkommt. Und zweitens, ähm, da wird das Licht halt einfach auch für die Videos so schön soft. Das ist wie eine riesen Softbox. Und deswegen habe ich das, ich kann das auch steuern, habe hier diese Werkbank habe ich selber gebaut, weil es gab halt keine Werkbank, die genau in diesem L-Maß ist, wo ich es haben wollte. Und somit habe ich mir halt damit ähm, zum Schreiner und äh, ein paar Füßen und einen Alu Winkel äh, und so Gummimatten so geriffelten zum Arbeiten habe ich mir da halt geholfen, habe die, äh, die Holzplatte eingelassen, dass die auch nicht so empfindlich gegenüber Schmutz und Öl ist. Stuhl, wenn ich hin und wieder muss ich auch sitzen beim Fahrwerksmachen. machen. Ich habe mir hier so eine das kommt eigentlich aus dem Küchenbau so eine Edelstahlwanne eingebaut mit so einem Abtropfer, damit ich halt die Gabeln quasi so umgedreht hier aufstellen kann und dann läuft das Ganze über so einen Schlauch darunter und direkt in einen Kanister hinein, den ich dann einfach wegtrage, ins Altölfass schütte und wieder hintrage oder auswechsel. Dann mache ich hier auch öfter mal Videos, deswegen habe ich hier auch fix vorbereitet so ein ähm, ja, Videostativ, das man einfach am Tisch festklemmt mit einem Bildschirm, dass ich mich selber sehe. Weil ich da halt viele Videos mache, weil da kommt schönes Licht rein, wenn ich hier aufmache, so ein bisschen. Ne? Dann haben wir hier schön Licht und der Hintergrund schaut gut aus. Und das ist auch immer ein Thema. Und auch die Akustik ist für das, dass es eine Halle ist, eigentlich sehr gut, weil die Halle halt ähm, äh, schöne Akustikpanels an der Decke hat. Von dem her funktioniert das ganz gut. Hier hinten ist eine, eine Stickstoffflasche. Die ist für die Stoßdämpfer zum Stickstoff befüllen mit so einem Manometer. Das kommt danach, wenn zum Beispiel ähm, das soweit Öl befüllt ist, wird Stückstoff befüllt. Dann habe ich hier immer so Sheets, das ist einmal handschriftlich, wenn ich die, die Dämpfer und die Gabeln zerlege, um zu sehen, was habe ich vorher, was mache ich nachher, um einfach so ein bisschen so ein Schmierzettel für mich als Gedankenstütze zu haben. Das Ganze wird dann aber übertragen auf natürlich ein digitales Format, das wird dann hm, ausgedruckt, dass der Kunde das dann teilweise auch einfach per WhatsApp bekommt und halt seine seine Daten hat vom Fahrwerk, was vorher war, was eingestellt und und und. Ja, hier habe ich eigentlich nur Öle und das typische Werkzeug, das ich halt brauche, ein paar Spezialwerkzeuge für Fahrwerksachen. Dann hast du brauchst du zum Beispiel sowas für so ein TTX-Federbein, um den äh, Dichtkopf zu lösen, das sind so Kleinigkeiten oder zum Beispiel so ein äh, Austreiber für den Deckel über dem Dichtkopf brauchst du für Öhlins relativ viel Spezialwerkzeuge. Da hat eigentlich jeder Hersteller so seine Spezialsachen. Hier noch Werkzeug mit ähm, dementsprechend immer alles schön beschriftet, äh, damit ich halt hier auch weiß, wo was ist und nicht immer dreimal ziehen muss. Das hier zum Beispiel ist ähm, ein Cartridge-Schlüssel, ein Ölins oder Kate tech Cartridge-Schlüssel, Cartridge kannst du beides hernehmen, von Andriani. Äh, das steckt quasi die Cartridge ja im im Standrohr bzw. im Tauchrohr und im Gabelfuß drin und damit kannst du quasi die Cartridge äh, lösen und verschließen. Hier habe ich zum Beispiel noch, das ist zum ähm, Luftpolster einstellen, sehr gut, das gab es auch früher in der Low-Budget-Version, heute ist das ein bisschen teurer, da kannst du quasi genau aufs Maß einstellen, was der Luftpolster sein soll, setzt das Ganze auf, drückst runter und dann wird das Öl genau auf das Maß abgesaugt. Ist nicht ganz billig, aber es rechnet sich, wenn man halt viele Fahrwerke macht, ist auch viel Zeit und vor allem ist es halt immer exakt und genau, was mir halt auch wichtig ist. Das ist zum Beispiel für die Kolbenstange, vom Cartridge oben zum rausziehen. Genau, das ist so hier mein hauptsächlicher Arbeitsbereich, wo ich mich hauptsächlich den ganzen Tag aufhalte. Dann habe ich hier immer so eine Edelstahlwanne. Da wo ich halt die Fahrwerke reinpacke, die fertig sind. Hier zum Beispiel wie das BMW SN1000 ALF-Federbein. Das ist fertig, das geht raus zum Kunden. Dann haben wir einen Service gemacht, haben wir äh, die Dämpfung überarbeitet, haben wir die Feder getauscht. Und dann liegt es da, solange bis die Gabel fertig ist. Und wenn die Gabel fertig ist, wird es da drüben verpackt. Das ist nicht so spektakulär, aber können wir auch kurz rüber schauen, bevor wir zum Prüfstand gehen. Und immer Füße ab der Christoph? Du, ja, genau. Weil hier ist Teppich und hier ist... Ja. Weißt du, das ist immer... Hier ist mein Verpacktisch. Da schaut es ein bisschen aus, weil natürlich, klar, da geht viel rein, geht viel raus. Den kann ich rumrollen. Der ist übrigens auch selbst gebaut. Den habe ich früher gehabt, um Motore auszubauen von Autos, dass ich samt der Achse den Motor drauflassen kann und somit das immer noch rumrollen kann. Und da ist jetzt meine Verpackstation, wo ich halt einfach verpacke. Das muss ich auch machen. Und dann habe ich hier noch eine kleine Station, wo ich so kleine Elektroarbeiten mache, wo auch der Lötkolben quasi immer ready to go ist. Eine kleine selbstgebaute Werkbank mit viel Licht hier am, äh, vom Fenster. Immer ein Stuhl bereit, wo ich halt mal schnell was löten kann oder auch mal was äh, schneiden kann. Und so weiter und so fort. Ja, äh, dann haben wir hier noch viel äh, Verpackungsmaterial. Das nimmt echt übelst viel Platz ein. Also darf man eigentlich gar nicht herzeigen. Es schaut furchtbar aus, aber es ist einfach Realität. Das ist nur Verpackungsmaterial, was ich quasi sammle, kategorisiere, ordne und dann Sachen sauber verschicken kann. Das ist echt, braucht verdammt viel Platz. Ist leider so. Kann ich nicht ändern. Schaut nicht schön aus, regt mich selber ein bisschen auf. Ja, vielleicht finde ich mal eine Lösung, dass ich dazu mache, <lacht> um das Problem zu kaschieren. So, hier geht es in meinen heiligen Raum. Hier oben ist eine Überwachungskamera. Die Überwachungskamera, die die sehe ich oben vom Das Bild von der Überwachungskamera sehe ich oben von meinem Büro. Wenn zum Beispiel Christoph äh, in meine Richtung kommt, dann kann ich von der Couch aufstehen und weiß, dass er kommt. So, hier ist mein, mein heiligster Raum. Draußen hat in der Halle im Winter so um die 16, 17 Grad. weil Da bewegt man sich in der Regel stärker. Und hier im Prüfstandsraum ist es wärmer, weil hier sitze ich viel. Und beim Sitzen weiß jeder, da wird es halt auch kalt. Deswegen ähm, Sitze ich da. Hier habe ich einmal Teilereinigungswaschmaschine, also einen Teilereinigungsplatz, wo ich halt die Sachen sauber mache. Hier ist das Herzstück der Andriani, DB4 Prüfstand, da werden Gabeln und Federbeine eingespannt. Das Ganze steht auf dem selbstgebauten Tisch, weil die Maße gab es halt so leider nicht, also habe ich mal das selbst gebaut, wollte es ein bisschen anheben, damit es höher steht und nicht am Boden steht, wollte halt einen vernünftigen Tisch dazu, um das halt auszunutzen. In dem Raum habe ich quasi eine zweite Ebene eingebaut. Die war vorher nicht. Der ganze Raum war eigentlich nicht, weil der Raum besteht aus einer Trockenwand, Trockenbauwand, die ich selbst gemacht habe. Und äh, die zweite Ebene habe ich quasi eingebaut, um aus vier Meter Deckenhöhe halt zwei Räume zu machen, um halt Maximum rauszuholen aus dem, was ich habe. Äh, und deswegen habe ich halt quasi auch so einen Tisch da reinbauen müssen in die Balken, um die Balken rundum, um quasi äh, auch maximal Platz zu nutzen. Aber es ist sehr stabil, das Ganze. Ich habe hier meinen mein, äh, Bildschirm an der Wand und kann hier quasi meine Dämpferkurven anschauen. Habe hier unten einen Drucker drin, der so auf dem extra Fachboden, den ich selbst gemacht habe, steht. Und dann kann ich auch die also die, also die sage ich schon, die Setup-Sheets und so weiter ausbauen, äh, äh, ausdrucken. Habe überall ähm, Akustikschaum. Einmal an den Wänden, der ist allerdings nicht so gut, aber der an den Decken ist, der ist sehr gut. Um die Akustik so ein bisschen hier drin zu verbessern, weil es halt ein kleiner Raum ist. Kleine Räume sind immer schlecht für Akustik. Na ja gut, große auch, aber in dem Fall ist echt, der Knall halt viel hin und her. Und wenn man da ein bisschen was macht, dann kann man das so ein kleines bisschen ähm, verbessern. Genau, dann, ja, ich habe halt immer vorbereitet, hier hast überall LAN-Kabel, äh, HDMI-Kabel gehen überall rum, falls ich mal von einem Laptop auf irgendwann entfernten Bildschirm was transferieren muss. Das habe ich halt alles so gemacht. Also wie ihr schon seht, ich bin so ein kleiner Bastelfreak, ich stehe da halt drauf. Hier ist meine Heizung, das ist eine Lüftung, die zieht von hier warme Luft vom Heizkörper und bläst die warme Luft hier oben in meinen Seminarraum rein, um den Seminarraum zu heizen, weil das, der hat keinen Heizkörper und da ich nicht in der Lage war, dann Heizkörper zu installieren oder es nur wäre möglich gewesen mit viel Geld, dann habe ich mir gedacht, nimmst halt die heiße Luft von dem Heizkörper hier und bläst sie darauf, funktioniert einwandfrei. Genau, hier habe ich einen Teppich, ein bisschen Wohlfühlprogramm. Hier, das war der Werkzeug, Werkzeug, Werkstattschrank oder die Werkbank aus dem Rennauflieger, den wir gekauft haben. Und wir wollten den nicht im Auflieger haben. Und jetzt habe ich den da mal hergepackt. Hier sind halt viele Sachen wie Federn, äh, k tech federn Ölins-Federn, äh Bärenbranken, Werbematerial, viele Aufkleber. Alles, was man halt braucht für den Rennsport, von bis... Bürsten ich weiß gar nicht, ich habe ihn da gar nicht richtig eingeräuft. Wieder Federn, äh, Simmering-Eintreiber und äh, muss ich noch beschriften. Ich glaube, ich foliere den vielleicht auch noch. Keine Ahnung. Hier habe ich den Staubsauger, das ist ganz wichtig, das ist immer ready to go. Weil... Wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, ich hasse Dreck, hier ist übrigens Dreck. Dreck. Ich hasse Staub und Dreck und deswegen habe ich viele Staubsauger und im besten Falle immer ready to go. Mit verschiedenen Adapter und Aufsätzen. Das ist mir echt wichtig. Hier habe ich wieder LED. Ist jetzt nicht so hell eingestellt, weil es in der Regel Weil es in der Regel. So ist es ausgeschaltet. Ah, jetzt sieht man es, oder? Sehen wir es? Ja. Weil es in der Regel eigentlich nur für die Nacht sein soll. Das leuchtet quasi 24 Stunden. Aber in der Nacht ist es halt so, dass halt da zumindest ein bisschen Licht hier drin ist. Ich, wenn ich rein muss, nicht gleich das große Licht einschalten muss, mich nicht verlaufe. Und ich in der Hoffnung bin, dass zu der Alarmanlage und zu den Überwachungskameras ein Einbrecher vielleicht dadurch sich beobachtet fühlt. Oder sich denkt, oh, hier ist schon Licht, da brauche ich keine Taschenlampe. Kann auch sein. Aber hier haben wir auch noch äh, Strahler für den Fall der Fälle. Bumm. Wenn man da irgendwo ein Video drehen muss, also seht ihr, es ist immer alles bereit fürs Video. Hier über diese Treppe geht es oben in mein Büro. Wir gehen jetzt aber über einen einfachen Weg. Das zeige ich euch natürlich auch noch. Ähm, und den Seminarraum. Aber hier kann ich mal schnell runter und raufspringen über eine Leiter. Christoph. Kommen Sie rein, dann können Sie rausschauen. So, was haben wir noch mal irgendwas vergessen? Ja, hier bin ich noch eine Hebebühne, ja. Hier hebe ich aber eigentlich nur noch meine eigenen Autos auf. Äh, anderes Auto werde ich nicht mehr aufheben. Und von dem her, wenn ich mal einen Reifen wechseln muss oder einen Ölwechsel mache, dann mache ich das in der Regel hier auch noch selber. Ähm, genau, dann gehen wir mal Seminarraum rauf. Den habe ich auch komplett selber gebaut, die zweite Ebene hier. Für den Seminarraum, machen wir ne? äh, Zum einen werden hier Seminare ausgetragen. Die ist, äh, ein paar von euch haben die Lust, nur offen und bleibt draußen stehen, hast mehr Platz. Äh, die haben von euch ein paar schon mitgemacht. Die Seminare, Theorie, Rennstrecken-Seminare, fahrwerk -Seminare und und und und. Hier haben wir haben einen großen Tisch, hier haben wir haben einen großen Fernseher, den ich drehen kann und dann kann ich von hier aus HDMI anstecken und kann quasi mit dem Laptop powerpoint präsentation fünf, sechs Leute um mich herum ein bisschen erklären, wie das Motorradfahren funktioniert, ich versuche es zumindest. Hier haben wir die ähm, hier machen wir viel Voice-Over oder auch Video. Die Perspektive kennt ihr vielleicht von da aus gesehen. Das ist quasi der PC, der wo gesteuert wird, zu Musik machen. Und ähm, hier steuere ich quasi einmal Musik für die ganze Firma und zum anderen aber auch ähm, um Ton aufzunehmen, Videos aufzunehmen und so weiter. Hierfür haben wir extra. Hochwertige Akustik, Schäume, Schaum, Schäume, Schäume, keine Ahnung. Die sind wirklich sehr teuer und hochwertig, aber die sind echt geil, weil hier wirklich eine gute Akustik herrscht. Vor allem auch, wenn hier ein paar Leute sitzen, dann halt es nicht. Und vor allem für die Videos speziell ist es echt am angenehmsten, wenn man einfach eine gute, die gute, die gute Akustik hat. Bei mir ist immer wichtig, es muss immer alles ready to go sein. Hier ist zum Beispiel eine Überwachungskamera, eine davon, die äh, geht hier raus. Uh, und die anderen sind draußen unter der Decke, aber das ist zum Beispiel eine der Überwachungskameras, um quasi irgendwas läutet hier. Ah, okay, dann ruf ich zurück, um hier einfach alles im Blick zu haben. Vor allem, wenn ich mal in Spanien bin und wissen will, was der Christoph so treibt, dann kann ich nachschauen. Mir ist immer wichtig, dass immer alles ready to go ist. Auch mit so Funkfernbedienung kann ich Lichter einschalten, um Videos uh, zu machen, damit ich halt nicht irgendwo ewig Stecker und dies und das und jenes, sondern einfach halt eine Taste drücken. Alles immer ready, Batterien wechseln, immer alles ready to go. Den Tisch habe ich auch selber gebaut, gab es so nicht, gab es nicht zu kaufen. Habe ich ein bisschen Holz gehabt, Einfassung so für Mischpult, Erhöhung für Laptop. Ja, ich bin halt so ein Bastler. Hier sind meine Pokale, die ich so ein bisschen gesammelt habe im Laufe der Zeit. Hier habe ich so Fenster eingebaut, dass ich auch mal hier frische Luft aufmachen kann. Ne? Ein paar Bilder von damals und ja, ein bisschen Bürokram, auch nebenbei hier. So, dann haben wir hier meine KW-Zertifikate von damals, als ich äh, Fahrwerke für Autos noch gemacht habe. Ähm, Zertifikate für Dynamik-Sachen, Fahrwerks und so weiter. Das waren Einsendungen von euch, von Leuten, die mir Bilder von sich zugeschickt haben. Die habe ich alle aufgehangen und äh, ja, da haben wir noch so ein altes Überbleibsel. Den habe ich damals teuer kaufen müssen von KW, für das, dass ich die KW-Vertretung bekommen habe. Und Er ist eigentlich dafür zu schade zum Wegschmeißen, obwohl ich ihn eigentlich nicht mehr brauche. Aber ich glaube, der hat irgendwie 1000 Euro gekostet, der Ständer oder so, ich weiß gar nicht. Ja, hier habe ich meinen Fernseher. Mit einem Vorhang als Raumteiler quasi, ich kann den Fernseher auch, wie gesagt, drehen. Und ähm, ja, hier habe ich noch Videohintergründe die hängen hier oben. Äh, dummerweise, ich habe sie eigentlich noch nie hergenommen, ich habe sie mir eingebildet. Äh, damit quasi äh, ich mal ein Video als Hintergrund machen kann. Hier sind Wechselrichter von der Befahranlage, die habe ich nicht wegnehmen können. Äh, ja, ist nicht ganz optimal, aber ist halt so, ähm, genau, das habe ich, wie gesagt, diesen hier bläst die Heizung rauf, hier bläst quasi warm rauf. Uup. Hier ist der Eingang in mein Office. Ich kann in meinem Office nicht ganz stehen, wie sie sitzt Und der Christoph auch nicht. Aber das ist halt so mein Raum, wo ich zum einen hier in die, Ka in die Kamera schauen kann. Und halt sehe, wenn jemand auf mich zurennt, weil dann kann ich mich verstecken oder kann vom Fenster rausspringen oder kann von der Couch wieder aufstehen. Aber hier sitze ich in der Regel und arbeite, ähm, mache meine, meine, meine, mein Office, meine Videos, schneide manchmal auch selber, wenn Christoph mal gerade kein Video schneidet. Und ähm, das ist also mein, mein Arbeitsplatz, wo ich halt bin. Kann hier auch mal schnell ein Video machen, hat mal schnell ein Licht, das halt immer ready to go ist. Äh, Drunter ist quasi der Prüfstand. Und äh, sieht ein bisschen aus grad, Rucksack liegt so rum, na, aber gut, das ist halt so wie es ist. Das ist auch immer alles ready to go, wie ihr wisst, ich bin viel unterwegs, Rucksäcke und sowas, das ist halt ein Zeug, was immer ready to go sein muss um einfach nur noch MacBook rein, Kamera rein und ab. Immer Kabel drin, was man halt so braucht. Hier drüben noch eine Couch zum Schlafen, mal zum, zum Ausrasten, hier liegt noch Post rum, dass ich mich halt auch mal hier hinsetzen und hinlegen kann, mal äh, mich entspannen kann. Und, äh, und dann sage ich von hier so: äh, Christoph, wie schaut es denn äh, mit dem Projekt von Polo aus? <lacht> Zum Beispiel. <lacht> äh, genau, so, so ist der Plan. Und ähm, ja, so habe ich das alles ein bisschen perfektioniert. Hätte ich fast vergessen. Und das ist mein erstes Motorrad, SC57, das Bild habe ich selber gemacht. Mit, aufwendig mit Blitz fotografiert, war damals so ein bisschen mein Hobby. Habe das so nebenbei ein bisschen gemacht. Habe es hochwertig drucken lassen, in groß. Und ja. Ja, hier bin ich noch ein Kleiderschrank, weil ich fahre sehr viel Fahrrad, wie ihr wisst. Und da kann ich mich mal schnell umziehen und mal eine Runde Fahrrad fahren. Und hier am Boden unten habe ich noch eine Fahrradrolle für den Winter. Da steht das Rennrad hier drauf. Und dann fahre ich quasi auf dem Fleck und schaue mir im Fernsehen irgendeine Dokumentation über Motorradfahren an und hoffe, dass die Zeit vergeht, weil ich Fahrradfahren mache, macht mir draußen echt Spaß, aber hier auf der Rolle ist echt. Und der Vorteil ist, ich kann von unten dann die Heizung abschalten und das Fenster aufmachen und dann die frische Luft hier hochblasen. Dann kann ich auch Fahrrad fahren auf dem Fleck, auf frische Luft. Und äh, ja. So, dann haben wir hier noch ein Reifenregal. Das hat damals mein ehemaliger Meister, der Robert, noch selbst gebaut. Das habe nicht ich selbst gebaut, sondern der Robert. Das ist extrem massiv, ist an der Wand verschraubt. Das kriegen wir nur raus, wenn wir es auseinanderschneiden wahrscheinlich. Und da sind noch ein paar Autoreifen von unseren Privatreifen von Frau, Eltern und von mir und so weiter. Und natürlich auch Slickreifen, teilweise gebrauchte, die ich noch aufhebe, teilweise zum Coaching und so weiter. Hier haben wir noch ein paar Teile. Ähm, hier ist ein komischer Stuhl, der gehört nicht mir, der ist von meiner Frau. Weil meine Frau hat nämlich hier noch in ihr Fotostudio drin, was noch umgebaut wird. Äh, hier haben wir noch Massig High Energy, der aber schon weniger geworden ist, weil Christoph so viel High Energy trinkt. Ja, also ich trinke schon auch High Energy, aber du trinkst ja fünf am Tag. Jeden Tag. Und das ist mir unerklärlich. Das ist der Raum, wo meine Frau ihr Fotostudio hatte, sie zieht aber gerade um. Den haben wir damals auch extra mit Trockenbau selbst gebaut. Sie zieht aber um, weil sie zieht jetzt in ein neues, großes Studio im Marktplatz. Und das war ihr Fotostudio hier. Das zeige ich jetzt einfach mal, ob sie darauf Bock hat oder nicht, Ich kann ihnen nicht helfen. Da hat sie Videohintergründe gegründet, Die hat Familienshootings und ähm, Babyshootings und keine Ahnung was alles macht. Und, und da haben wir auch eine zweite Ebene eingebaut, wo wir quasi raufgehen gehen können. Genau. Und hier, also hier in dem Raum werden wir jetzt, wenn das alles leer ist, also die Ebene bleibt, werden wir wahrscheinlich einen Meetingraum für uns einbauen, oder Christoph? Ja. Vielleicht mit so einem Billardtisch oder, oder mit einem Kickerkasten. Ja, Billard. Billard. Ja, ist so groß, ne? Ähm, und weil es sind, wir, sind jetzt dann, wir sind jetzt dann, also du, Tanja, ab 1.5. ist der Gerrit offiziell da, das ist unser Mechaniker, der den LKW fährt. Der Gerrit ist ab 1.5. offiziell da und... Der, der Meerschein-Stefan fangen ab 15.04. bei mir an, das heißt wir sind dann zu fünf. Das heißt fünf Leute, wow, Zeit vergeht. Und deswegen haben wir gesagt, okay, machen wir den Raum dann als Meetingraum, wo man halt hier in der Mitte einen großen Tisch mit Stühle rundum, vielleicht schöne Bilder an die Wände oder kannst du ein bisschen zeichnen. Keine, keine gute. <lacht> und äh, dann kann man sich halt hier zusammensetzen und, und ein bisschen, jeder mal ein bisschen Laptop und äh, mal Zeit verbringen, Kaffee trinken und so weiter. Dann können wir die Küche auch ein bisschen entlasten. Und ja, äh, das war, oder? War es das? Okay, dann kommen wir raus, dann machen wir hier, machen wir hier das Ende. Und es kommt immer aufs Ende drauf an. Kennst du das bei dem Film? Was war denn das für Film? Das geheime Fenster mit Johnny Depp. Kennst du den? Denn entscheidend ist nur das Ende oder wie? oder, oder? Mit dem Maiskolben. Genau. Ja, der war gut, den müssen wir wieder mal schauen. <lacht> Filmtipp, das geheime Fenster mit Johnny Depp. Secret window, ist echt geil. Also, äh, das war hier unsere heiligen Hallen. Danke an den Kameramann Christoph. Der schneidet das Video wahrscheinlich auch. Er macht ein bisschen B-Roll, macht schön drüber. Und äh, ja, schreibt es gerne in die Kommentare, was haltet ihr davon? Ja, lasst mich, es ist momentan nicht so ganz sauber, ich weiß reg mich selber auf. Ich kann aber nichts dafür. Kein Stress, keine Zeit momentan. Also, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Gerne äh, Kanal abonnieren, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Bis dahin und äh, ciao. Servus. Servus. Okay. Ciao. Ciao. ciao.